Wir haben uns heute ein Auto gemietet, machen eine Landtour. Leider hat es schon den ganzen Morgen geschüttet aus Eimern und überall hängen die Wolken. Aber nichtsdestotrotz, die Natur ist super schön. Ein Blick in die Bucht Taiohai, wo da unten die Limelight liegt. Hier sind wir bei einer Kultstätte. Das ist ein Tiki. Davon gibt es hier einige. Das ist ein neuer Tiki mit der Annette. Es sind schon seltsame Figuren. Man könnte meinen dass das irgendwie mal Außerirdische waren, die hierher gekommen sind. Und eigentlich sieht das gruselig aus. Was auffällt ist auch, dass hier die Genitalien immer sehr deutlich angedeutet sind. Unter uns liegt HTI EU. Da waren wir auch schon mit der Limelight. Herrliche Bergformationen hier. Und diesmal sind wir mit einem richtigen Auto unterwegs. Leider hat das keine Federung. <lacht> Aber wir kommen hoffentlich, hoffentlich überall hin damit. Wir haben schon vor Jahren die Polynesier gewohnt und ihre Häuser hier gehabt. Guckt euch diesen Baum an. Und daneben, da steht die kleine Annette. Guckt mal, da, da, da steht die Annette. Wow, Das ist ja gigantisch. Der Wahnsinn. Erstaunlich, dass die früher alles schon so gebaut haben. Die Nordküste von Nukuhiwa. Wesentlich trockener als da, wo die Wolken hängen bleiben. überall Kokospalmen, weil die ja hier von der Cobra leben und die Ehren, Kokosnüsse. Oh, hey, Die Straße nach Pua ist gesperrt, jetzt versuchen wir es hier lang, auf Anfrage, bei einem Bewohner hier, soll es hier auch lang gehen. Wenn das Lieblingsstraße? Wir sind äh, wieder in Pua und haben gerade ein äh, Filet gekriegt. Schweinefilet, selbst geschossen. Und ganz viele Früchte wieder. Und das haben wir jetzt getauscht. Oh, jetzt. Das ist irre. Das ist total Gra irre. Haben wir getauscht gegen oh, Merci. <lacht> Noch Zitronen? Ah. Ja. No? Ja. Das ist Pomme de Canela. Zuckersüß. Super lecker. Vom Dschungel zum Desert. Wahnsinnsgrün hier, als hätte das jemand ausgesät, den Rasen. Das wird hier kurz gehalten, ne? Ja. So, die Annette, die setzt sich gleich drauf und reitet den Gaul. <lacht> ja, bestimmt. Ja? Und das Kleine kommt immer mit. Na du Süßer, oder Süßer? 2. Juni ersetzen wir unsere Unterwanden. Mittlerweile sind hier drei, vier schon weggebrochen. Jetzt hoffen wir auch, dass die Gewinde passen. Ah, super, ich bin begeistert. Gewinde passt. Okay? Okay. Das Band lösen. Das habe ich da festgebunden. Okay, dann hier unten den, unten den roten lösen. Okay, noch ein bisschen ziehen. Mm-hmm. Ich lasse das dann einfach fallen, ja? Okay, und dann kann es runtergehen. Oh, natürlich nicht so schnell. Wenn ich freien Pfeil haben wollte, ich war schon gesprungen. Dankeschön. Ist behandelt für unser Essen. Das ist Polynesien. Heute gibt's getierte Brotfrucht die wir in Pua geschenkt bekommen haben. Und übrigens, das Filet war gar kein Filet, sondern es war Leber. Aber der Nett hat das super gemacht. Es war total lecker. 4. Juni. Leider habe ich kein Acryl bekommen. Ich muss also jetzt hier mein altes da vorne wieder draufkleben. In der Hoffnung, dass es dann dicht ist und dann müssen wir irgendwo mal in Papete versuchen, ein neues Teil zu bekommen. Wieder eingeklebt. Also ich würde sagen, das sieht dicht aus. Dann warten wir mal den nächsten Regenschauer ab, aber der kann noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil es muss erst trocknen. Das wird ein nettes neue Baumschule hier auf der Limelight. Also das eine ist eine... Äh Rote Beete und das andere ist eine, was? Petersilienwurzel. Ah, und das wird jetzt hier gezüchtet, damit wir auch immer was zu essen haben. Sehr gut. Mit Erde von Nuku Heute ist wieder mal eine Gipfelbesteigung angesagt. Jetzt geht es da auch ziemlich steil hoch. Ich dachte, es bewölkt und regnet. Aber hier sieht es nicht so aus, als ob hier überhaupt was runtergekommen ist. Oben angekommen. Super Blick in die Bucht. Aber wie immer hängen da hinten an den Bergen die Regenwolken. Und hier ist es kurz trocken. Let's oh go. Pelle ist ein bisschen hart, man muss das da abmachen und dann saugt man das aus und beißt so richtig. Rein. Ja. Jetzt beißt man das so? Und ihr. sabbert. Bei, ja. Und Beiß. alles läuft durch die Gegend, also in die Schüssel. Ah, das war der polynesische Gruß, Hallo, wenn man die rechte Augenbrauen durchziehen. Wir haben heute Besuch an Bord. Hallo, hallo. Und zwar ist die Elisa. <lacht> Elisa aus Berlin. Aus Berlin. Und, und die hier. Elisa, die ist ganz alleine hier. Die ja. passt jetzt einen Monat auf das Schiff auf. Zweieinhalb Monate. Zweieinhalb Monate. <lacht> ja, einen Spaß. Also dann, dann willst du vielleicht noch öfter mal hier sein. Yeah. Leider ein neues Problem. Der Propeller geht durch. Also hier diese Gummimuffe. die ist irgendwie lose und jetzt dreht der Propeller sich so auf der Welle, ohne dass wir noch Vortrieb haben. Mist! Und ich habe natürlich nur einen Ersatzpropeller von unserem alten 5 PS Tohatsu. dazu. Ich glaube, der passt drauf, aber der hat natürlich ganz andere Propellersteigungen und Größen. Mal schauen, ob das funktioniert. Der Propeller passt leider nicht drauf, da er hier eine andere Form hat. Also kriege ich ihn nicht ganz drauf geschoben und somit wird das nichts. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Es dauert bis zu zehn Tage, bis ein neuer Propeller hier ist. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal eine Notfallreparatur einfallen lassen. Besser gesagt, ich habe auch einen Tipp aus dem, von Facebook bekommen, sehr gut. Dankeschön. Und jetzt habe ich hier Löcher reingebohrt, drei Stück Gewinde reingeschnitten und an zwei Stellen habe ich eine Magenschraube reingesetzt, weil ich keine dritte mehr hatte. Und jetzt die dritte habe ich hier. Ich weiß, das ist nicht gut, weil das eine Unwucht gibt. Aber jetzt versuche ich noch mal da eine dritte Madenschraube zu organisieren. Aber das sollte jetzt erstmal funktionieren. Heute oh, am 6. Juli ist die Fradolin hier auf Nuku Hiva angekommen. Da sind Segel gemacht. Da sind sie! Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich schmeiß sie nicht rein. Ich hoffe. Da sind sie. Herzlich willkommen. Lange hat es gedauert. Ein bisschen hat es gedauert. Schön. Ne? Wunderbar. Die andere ist leider geschwimmt. Super, ja, super, super, super. Ja, und dann holst du vielleicht ein paar Gläschen. Dann können wir auf, dein, auf, auf eure Ankunft anstoßen. Ja, das ja. machen wir. Super. Danke, danke, danke. I'm